Hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße mich zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Ja. Yeah. Neuer DLC-Charakter wurde hinzugefügt. Das heißt natürlich wieder, ich muss ein Video machen. Also muss. <lacht> ja, ich muss. Und ja. Ähm, dann gehen wir mal direkt rein. Ne? Klassisch. Ihr ja, wisst, wie es hier läuft. Ne? Wir gehen direkt zum neuen Charakter und spielen den klassischen Modus mit diesem. Der neueste Charakter ist Benjo und Kazooie. So, an der Stelle würde ich normalerweise jetzt immer sagen, so, was ich über diesen Charakter weiß oder ich Spiele-Serie und so, aber, ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe noch nie ein Benjo kazooie spiel gespielt. Ich habe, weiß nicht, ein sehr limitiertes Wissen über die Serie allgemein. Ich weiß, das ist von den Machern von Donkey Kong, Conker's Bird friday und also, Leute, ist aber das war es eigentlich schon wenn du ist der bär so ist der vogel ne? ich glaube im spiel können die sich weil nicht so hin und her switchen dass man den vogel steuern kann der irgendwie den bären trägt und umgekehrt und da gibt es irgendwie so eine hexe und weil nicht die Soundeffekte sind irgendwie so ja und das ist alles hat spiel weiß und ja deswegen wollte ich nicht. War ich vielleicht nicht so gespannt, als dieser Charakter vorgestellt worden ist. Ich meine, ich habe nichts gegen den Charakter, also immer wenn ein neuer Charakter aus irgendeiner Serie hinzugefügt wird, die es noch nicht in dem Spiel gibt, dann freue ich mich sowieso, also ja. Aber ich habe mich über die vorherigen Kämpfer ein bisschen mehr gefreut, also Joker oder Aber toll! Dann gehen wir mal rein. Ich habe noch nie gespielt, was man mit den beiden machen kann und so. Weiß also allgemein nicht, was man mit dem machen kann. Bei deren Dingen, ich nehme an, die können so hin und her switchen, sowie in deren Originalspiel. Ne? Ich glaube, mit dem Vogel kann man irgendwie schießen. Keine Ahnung. Ja, wir gehen natürlich ein ticket start und... Oh. Gucken wir mal, mal was der alles kann. Zusammen. Und dick, durch dick und dünn. Okay. Okay. Mit man kann damit schießen. Okay. Ja, ich versuche mich noch ein bisschen hier rein zu finden. Okay. Oh, die Kamera ist merkwürdig. Ich kann das eine neue Level. raus sind die mal kurz nachgucken so attacke basu kasu feuert eier aus Kazu Schnabel hat den Knopf drücken um auch in mehr Bewegung zu schließen hat habe ich schon herausgefunden ein auf deinen goldenen Federball Federn werden erst nach einem KO aufgefüllt was die riesen Luftsprung mit der das da angreifen Granaten schräg nach oben rede ich von hinten den okay Dingen explodiert aber irgendwie zu schnell. Okay. So. Ich wollte eigentlich den haben, aber okay. <lacht> stattdessen eine Faust in die Fresse gegeben. <lacht> okay, gut. Er hat nicht so ein kompliziertes Gimmick wie der Held. also jetzt schon mal besser, finde ich. viele Leute wirklich diesen Charakter gewünscht. Ich habe nicht mit meinen Vogel. Weiß ich nicht. Ich war da relativ motiviert. Ich habe mir den Held. Ja, eher... ich mich eher darauf gefreut. Also ja. ja. Bin nur ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein professioneller Smash ja wie welche nicht, mehr. okay. Ist der Angriff so stark oder was passiert, wenn mir die Feder ausgehen? Da kann ich hier gar nichts mehr machen, das ja, geil. Oh ja, was sieht ihr überhaupt? Ah, ja, ja, ne. Man weiß mir gerade so Schwierigkeiten oder wieder. Da so, komm mal her. Ich mich mal direkt vor dir, ich weiß, was ich machen muss. Da ja, komm mal her. Okay, gut. Okay. Keine Ahnung. Was das war, aber okay. Ich habe ich, ich sie erledigt. Wir sehen nicht schlecht, finde ich. nur diese eine technik wo ich irgendwie die mir irgendwie ausgeht nach der zeit ein bisschen doof ja vor allem wenn man daneben auch damit okay, ich bin gut dass die bomben auf kontakt explodieren so wie bei link damals bei einem normalen link meine ich nämlich man ist aber voll stark er seid jetzt angriff naja ich haben eine sense Boom. Hier muss man viel zu schnell sein mit diesen dingen was ist das? eine gurke gurke mit augen war die neu ja. wir bis jetzt noch keine probleme mehr oder weniger Die musik sagt mir jetzt alles übrigens nichts. Ne? auch nicht mit der Benjo kasu musik aus und ich habe die schon. Okay. Hi wie geht's? Oh, ich habe der angriff also Gefühl, der Angriff ist voll stark. Der war jetzt bei 15 Prozent. Alter. <lacht> Nur ein bisschen übertrieben, ne? Oh, ich muss mich immer so umdrehen oder ich muss das Ding vorher irgendwie einsammeln. Lust das? leck mich. überhaupt der Nein, der muss natürlich. Ich habe einen Vogel. Ich habe einen Vogel mit meinen Vogel gerade. Ja, okay, wenn er damit trifft, sind Gegner glaube ich tot. Ne? Gut. So, machen denn? die ist Los. Was ist das? Wo hm. so, sie jetzt schon damit killen kann. Ne? Der ist niemals kommen. Mein Gott, ich habe donkig kommen, gerade dem Angriff ne? weggehauen. Ich hab's weggeesehen. Ja, niemals kommen sehen. Oh, nein, ich hab's jetzt. Kommt richtig das. Oh, so, Kung Fu-Ente. Kung Fu-Vogelmein. Weg von dem Ding. Damit ja, gut, das also, war nicht mal die Dinger sind, aber okay. Boom, penetriert. cool Oh, mein Gott, jetzt so war von fertig gemacht von Master End und crazy. End. So, ich bin mit dem. Vogel am Laufen, wirklich gerade. Wenn ich am Rennen bin. Noch, oh. Mann. Lass mich da durch. Alter. wollte ich nicht. Dann mit den Federn, und die einen ausgehen nach der Zeit, das nicht ich ein bisschen doof. Weil dafür hat der Angriff so stark ist, macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Ja gespannt, wie er beim Boss abzieht hier. kämpfe ich? Ja, und mir gedacht. Hi. Okay. Ich sterben. Kann nach dem Rettungsmove mal angeln, gut. ich auch irgendwie unbesiegbar um dazu zu sein. Also danach kann ich auch gehalten werden, habe ich so Gefühl. sagen die romantik ich zu danach noch ein ticket damit die zahlen nicht verlieren will. Oh Gott! In die Fresse! Gib mir eine Faust! wollte ich nicht? Komm schon! Komm schon! Nein! Ich habe bis heute noch nicht mal vernünftig diesen Angriff heute. Okay. Ja, ich glaube, das ist gut. Tot. Oh, komm schon. So kurz davor. Mit Ticket. Ja. Ich immer noch genug für den nächsten Ziel, die kämpfer Warum? Jetzt habe ich dich mit meinem Vogel. Äh. Oh, da war perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir gar nicht die Torns gesehen. <lacht> so, 9.9, komm. Oh. Ja, okay. Das war ja relativ schnell. Aber ich nehme an, ist natürlich wieder eine Tafel. Mit diesen kämpfer und mit den anderen also machen wir die auch noch und dann gucken wir mal wie lange das hier dauert nee. auch okay, okay. Oh, schon spaß mit dem nicht schlecht ja ich weiß auch weil ich kosten sind auch dazu kommen von undertale aber was soll ich damit ja das sind nur kostüme das interessiert mich jetzt nicht so dann ist für mich war das mehr oder weniger ich nicht eine bestätigung hat der charakter nicht mehr als die kämpfer vorkommt da finde ich ein bisschen doof also ja großartig ein video machen in die kämpfer dann kannst du nicht gerade spielen was ich irgendwie nicht verstehe weil warum nicht Online, weil ich bin nicht. Welche Online wenig sie ich gar nicht. verbindung ist so komisch. Manchmal werde ich gegen Leute irgendwie gestellt, die ich irgendwie voll einfach fertig machen und dann kämpft gegen Leute, die sind voll übertrieben. Da kämpf gegen Leute, die eigentlich voll schlecht sind, aber ich schaffe trotzdem irgendwie zu verlieren. Und die ganze Zeit irgendwie so Angriffsbomben und ja, ich es trotzdem irgendwie zu verlieren, weil weiß ich nicht. ja online macht er ja nicht so schwarz immer so weiß ich nicht keine Ahnung Koop oder Split screen die Random Leute hat dann so irgendwie gepackt aber ich habe ein paar mal versucht online zu spielen also ja hat mir keiner was da ne? oh, ja ich weiß ich wie lange die Tafel dauert letztes Mal mit einem hells hat jetzt echt nicht lange gedauert mit der Persona 5-Karte. Äh, das hat ein bisschen gedauert, nicht, das war länger als der Der war ja auch, glaube ich, ein bisschen nach Power. Aber irgendwie schnell hier mit durchgekommen. Die ersten werden wahrscheinlich locker erledigt sein, aber mal sehen. Good. Glückwunsch, da haben wir Team Rare. Okay, auch äh so Zelda, Link, Bewohner äh, und Mario. Gut, was haben in klassischen Modus schon mal? Ticket Bonus. die mein Ticket zurück bitte. Benjo und Kazui. Wow, Kazui sah sehr wütend aus. Macht ja eigentlich Spaß, mich rum zu hauen so, Am Tickets zurückbekommen, ausgezeichnet drei Tickets für den nächsten DLC-Charakter, welcher auch schon angekündigt wurde. Die irgendwie Terry von äh, äh, Fake Fury das soll so ein Bieten ab, glaube ich. Home Run Wettkampf, na, oh. ja, und andermal stimmt, da wurde auch hinzugefügt, glaube ich. Aber Pff. machen wir erstmal. Hey, die hexe die hexe kenne ich sogar noch hexe zeit da so, erstmal charakter wechseln das sind dinger wenn wahrscheinlich jetzt nicht so ein problem sein das war. sich ich dem Week nicht auch kaufen. Ich habe jetzt nur einen Season Pass hier für die DLC Kämpfe, also weil die Dinger, die sind ja wieder extra, muss ich ja auch noch mal blechen. Ja. Okay, er tut so 32 KP das In die Fresse. Das ging voll schnell. Kein Kratzer, direkt durchgekommen. Ja, die ganzen Charaktere sagen mir überhaupt nichts. Also eine anspielung an die kong dixie kong sie will nämlich schon fast so aus Entweder das oder die leute von sind nicht so weiß ich Flexi hier mit ihren designs Weil ich mal konkurs spielen ne? in meinen röchern singenden kaka auf und und Eichhörnchen. Geh weg. Oh, was? Oh, der Schild ist aber beinahe unten gegangen, glaube ich. Boah. Oh, ich soll's machen, danke. Genau, wenn ich Benjo irgendwie sehe, muss ich irgendwie vor allem Yogi-Bär also nicht und irgendwie mir vorzustellen hat yogibär irgendwie Leute verprügelt irgendwie komisch und dieser eine Bär der irgendwie weil ich nicht Brand gegen Brand äh, gegen Waldbrände ist oder irgendwie so was weiß nicht der feuerwehr Bär das wird, wenn jemand kennt das ist, ich, Amerika irgendwas wat oder oh, unten kann man sogar laufen noch Weiß nicht, wo du. Als ich sichtbar geworden bin, oh, ich bin geschleift Bottles. Okay. So, Mambo Jambo. Der Name sagt mir was. Aber gehen wir erst mal die schwächeren der war schon in einem Stunde fertig sein. Also sind so richtig. So richtig schwierige Gegner, die jetzt noch kommen. 10 KP. Ich habe 5 KP, merke ich gerade. Ich habe zeit und ich, ich komme hier nicht hoch. Mach mal noch mal. Boah, das ist so schwierig, glaube ich. problem Probleme gehabt, da oben hinzukommen. in oh oh, was mit die Dinger, glaube ich, würde damit nicht tot ne? ja. Jetzt. ich verarschen hat jetzt Oh mein gott da war noch nicht mal stacheln oder ich bin auf die ich habe da die unterseite berührt waren stacheln ja nee, sind keine stacheln wieso bin ich nach Oh, der ist wieder sind alle das so. da hinten, also ein Stadt tot, dass wir runter da und sind keine Stacheln. Wieso bin ich euch fragt? Ich verarsche. Guck mal, da unten rechts, da bin ich doch gerade gegen gegangen, außer ich nehme ein bisschen Schaden, so Rückschussstahl, wenn ich irgendwie eine Wand berühre oder so mit dem Angriff. Man ansonsten soll mal gucken die beschreibung aber ich habe jetzt nicht gedacht dass so ein stern und zwei sterne dinge irgendwie jetzt eine herausforderung Okay. du komm her boom oder oder war... gesagt. Was? hat so was. Der war Alter, hör auf damit man noch nicht mal schaden ey. Sorge weg wenn ich jetzt auch weil so weiter und den kann man auf Level 90 entwickeln alles klar Sehe nämlich jetzt aber nicht so ja, mambo jumbo besiegen auch gegen uns in leichte dauer schaden für dich der gegner setzt auf luftangriff angefallen also, tun wir uns mal ein bisschen näher vorbereiten Und ich habe heilung also ist perfekt. Man muss ja nur den Namen habe ich schon mal gehört aber nicht. Ah. ich will irgendwie schneller geheilt, als dass ich habe verliere. Ja, und das meine ich. Aber ja, so schwierig eigentlich. Na, komm mal her. Äh. Was? Oh, oh, was? wieder mit der Blume gehauen. Die haut einen doch nicht so weg dann sehe ich jetzt mal gar nicht ein Zero glaube ich auch jetzt mit hinzugefügt ne als euch mit Mi Kostümen die kannst du irgendwie kannst du mit mies doch fast gar nichts machen ne? ich glaube du kannst ja noch nicht mal online spielen ne? wohl doch glaube schon, ich schon mal also Videos gesehen die Leute irgendwie mit eigentlich äh, gemachten Charakteren gespielt haben Den Gegner kriege ich gar nicht weg. Ich weiß ein bisschen einerlegen, aber ich glaube, ich bin mal hier so runter. Da habe ich mich in Sicherheit gemacht. Was machst du jetzt? Da, dieser Pisser. Richtig mal bitte weghauen, ey. So, ich habe mit dem Roboter gehauen. So, muss mich noch einmal mit dem einen treffen und dann müssen wir weg, genau. Genau so. er halt genau genauso machen. Cool. Okay, letzter Gegner. Vielleicht eine halbe Stunde. Und wir besiegen Hauptgegner Nein, Gift hat an der Bombe vor sofort den Schaden aus Smash. Okay, dagegen haben wir was. So habe ich mir für alle möglichen Sachen hier Teams erstellt damals. Ah oh, nee, äh, was ich Outreine. So. <lacht> <lacht> habe ich schon mal gehört. Oh Gott, ja. Der, der hat 230 HP. Was? Wieso nehme ich Schaden? Anti aber muss ich gegen Gift und gegen Giftboden jemand machen zum Teufel. Okay. Nehme äh. ich immer noch Gift. Kommen. Gift und Gift, schaden ja zwei verschiedene Sachen, ne? Wir vor einem feiern das Charakter zum nächsten. Warte mal. Hey, warte mal. Warum war an die Feuerbohnen? gerade Gift aufs warum da nichts. Sie nee, kommt mir doch nicht bekannt. anti man müssen sie dann ausgerüstet. bist du endlich weg online oh kommt immer wieder zurück ist klar Aber solange ich immer mit den angriff treffe ja oh. du setzt noch diesen angriff eigentlich gerade gibt sogar ich glaub, du bist tot Nein, den wollte ich nicht treffen. Gibt es jetzt nicht? Äh. Oh, komm, Mach's mir jetzt nicht hier. ich will verarschen? Er gibt es nicht. war schon wieder ein vogel war schneller Boah. ich habe vogel gut wird angriff abwehr und tempo bei vergiftung oh, cool okay, da war es und komplett und geld Oh geil kann ich mir gesagt kaufen pass auf war irgendwie neue Dinge zu haben. What the ist, der ist neu. also dieses Virtual Reality dingen ne? Ist ja nicht einfach nur so ein kleiner pappkarton Na guck wir mal das hier einmal. Ich bin den Sonntag Mittwoch für nur zehn Sekunden lang extra viel Schaden schaffst, schnapp den Schläger und schicken den Sonntag mal ein vorwärts auf Flugreise. Ich verstehe ich warum so nicht weiß ich nicht von anfang an drin war also sachen die man später erst zugefügt werden sind weiß nicht gibt es keine dingens keine äh, keine meilensteine und so das ist immer so bei so die als die sachen gerne so was von anfang an schon drin ne? da fühlt er fühlt sich offizieller an irgendwie Also man muss war meinen... doch kein ich brauche doch keinen schläger ich mache einfach den hier. ja war wahrscheinlich voll schlecht Okay. Ja, dann haben wir noch mal gemacht und ja gut das ist noch nicht mal ein sternchen hier Boah. Gut, haben wir mal gesehen, wie das aussieht? <lacht> ja, es ist was Neues im Shop drin, weil ich wieder was gemacht habe. Okay, dann wollte ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann, wenn der nächste DLC-Charakter wieder hinzugefügt wurde. Und ja, ich lade mich alles Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein, ein Abo, oder ein Kommentar, wird den Kanal sehr weit helfen. Und ich sehe euch dann. In der nächsten Folge. Ciao, ciao.